The no need to go. Oh. Right now. Hallo, ich grüße dich! Geh geradeaus, Midnight is laus, la, la, la. Jo, ja. das ist wirklich gut Vier Container kann man hier untersuchen Wer ist our car? Davon also nehmen. die, wir Straße. stellen fest die Molotow-Sachen und so sind definitiv besser, ja. Als die Dosenbombe. Echt? Finde ich? Finde ich. Ich finde, die hat mehr Schaden gemacht. Aber ich kann auch falsch liegen. Also ich finde die gut. Ja, aber okay. Molotow macht so AOE-Schaden. Das finde ich wieder gut bei ihm. Ja. So. Jetzt reicht's hier mit Zombies. Ruhe ist im, im Bayern, wollte ich schon sagen. In State of Decay. Jetzt, was packen wir da jetzt Nein, Die Seuchenproben. Ersatzwaffe habe ich dabei, also kann ich die da reinpacken. Falls du die brauchst, nimm sie gern. Alles gut. Dann noch eine Waffe, die brauche ich nicht. Okay, jetzt haben wir wieder das Problem mit Maus. Okay. Jetzt haben wir das fertig gemacht und müssen wir jetzt mit irgendjemand N reden? Nö. Nö, nö. Nö. Nö. Aha. Besucher, hier kommt das Empfangskomitee. Triff dich mit Mauricio bei dem Tartanmarkt, das wollten wir vorhin schon machen, also fahr mal ein. Ja. Genau, machen wir so. Ab nach Hause. Du musst immer warten bis ich fertig bin hier. Ja, sonst klaue ich dir den Fahrradplatz. Ja, dann fahren wir wieder zurück. Genau, ich habe äh, schon mal die Kreuzung wieder markiert. Wunderbar. Das ist Teamwork. <lacht> wir machen jetzt... <lacht> wir spielen Bass. Bass. Oder wir fahren gegen den Baum. Nein, ich passe jetzt auf. Also jetzt fahren wir mal wieder vorsichtig. Schau mal, hier ist das Elektrizitätswagen. Genau. Ist ja geil. Wollen wir das übernehmen? Äh, hast du so viel Freiplatz, was auch immer? Ach naja, man, ich so, ich habe eigentlich gar keinen Freiplatz. Kann man vielleicht machen, hier, weil ich du, das mal einen aufgibt und so. Äh, lass das. Hör auf mich zu beißen. Tu's da! Schimmel zu so schneller. Na toll, jetzt ist meine Waffe im Eimer. Beide auch, so wie sie es anhört. Nein. Wie gesagt, im, im, im Auto, im Kofferraum, ist noch was. Ach, ja. Ich sehe hier aber okay. gar nichts irgendwie von wegen Stromstation. Ja, hier ist sie. Da drübe. Da drübe muss man rein. Stromnebenstation, Versorgungslagerhaus. Coast looks clear. Moralbonus kriegst du auch noch. Das ist super. Was kriegt man? Ey, Wenn du es hier übernimmst, kriegst du einen Moralbonus. Eben, deswegen wollte ich es ja machen. Gut. B. Pest. Was tun wir jetzt aufgeben? Munitionsaußenposten oder den Materialaußenposten? Was hast du denn viel? Ach, du siehst wieder nicht, was du in der Base 4 hast, ne? Ich hab eigentlich beides ziemlich viel. Munition mache ich weg. Okay. I had room for it. Dauert jetzt ein Weilchen. Ja, mach mal. Jetzt kann ich wieder. Haha, ha. Außenposten beanspruchen. Beansprucht. Bestätigen. Outpost, ready. Yay. Wir haben einen Strom. Strom, Strom, Strom. Sehr schön. So, jetzt nehmen wir mal nur eine Ersatzwaffe mit. Genau, die. Die ist gut. dann brauchen wir vielleicht noch Medikamente. Guck, guck. Wo bist du? Bei dir alles, Roger, brauchst du irgendwas? Ja, alles gut. Hab ah, mich alles verbunden, gut. alles easy. Ah, schön. Das gefreut mich zum Hören. Ja, Medikamente schaut schlecht aus. Muss ich jetzt mit zwei klarkommen. Aber ich glaube, wir schaffen es noch bis nach Hause, oder? Ja. Alter, der kann schnell äh, looten. Das ist der Plündermeister, ha? Hm? Ja. Und Schrauben habe ich kriegt endlich mal. Wir haben doch hier, siehst du, hast du beansprucht. Kannst du alles reinschmeißen, Mensch. Stimmt, ja. Meine Güte, dann können praktisch. wir ja hier den Kofferraum leer machen und dann können wir gleich weitermachen. Mhm. Gut, das sagst Tja. Ist mir gerade so aufgefallen. Manchmal habe ich doch einen Geistesblitz. Kiste mit Samen nehmen. Ich mache die jetzt bei mir rein. Ist das in Ordnung? Ja, logisch. Oder wolltest du die? Nein, nein, alles gut. Und schon wieder das Problem mit der Maus. Meine Güte. Etzer. Samenneider, Sameneider. Haben wir irgendwas nur zu machen hier? Ja. Kofferraum bieten. Hätte ich jetzt mal gesagt. Nein. Geh hin. Genau. Super. Achso, den Packsack kann ich aber nicht einlagern hier, gell? Ähm... Ich glaube nicht. Die Fake AK haue ich Den Rest lasse ich im Kofferraum. Ersatzwaffe okay. für dich, falls du brauchst. Habe ich gerade repariert, alles gut. Und die Waffe nunei und dann haben wir es schon. Aber ich habe nur noch 8 Muni. Das ist schlecht. Also dann muss ich was anderes nehmen. Dann nehme ich die dicke Wumme wieder. Tu das? Da kann ich aber in geschlossenen Räumen, sage ich da gleich, kann ich nicht schießen. Sonst nee, das wird dann etwas brenzlig. Mhm. So, Medikamente. Ja, jetzt habe ich nur noch einen Verband. Jetzt habe ich nur noch einen Verband, dann, wird's, dann müssen wir mal heimschauen. So. Okay. Jetzt müssen wir zu der einen Enklave hin. Die Suchenden, die Stadtleute, unwissend. Wir haben Infektionsherde. Die oh -oh. müssen wir killen. Dann würde ich sagen, machen wir dann Reihe nach. Den ersten tue ich jetzt hier mal anklicken. Die machen wir halt noch und dann ist heute Schluss. Halt, nein, ich ich will nicht. Wie wir mit hinterher. Entschuldigung. Danke. Ich warte natürlich auf dich. Jetzt fahren wir gegen gegen den Mast. Den ist okay, ah. ist das ein Anfang? Nein. Ey, jetzt klappt's gar nicht irgendwie. So, Ach, du machst das schon. Das ist Rückwärts, das ist manchmal schwierig, aber du machst das schon. Ja, Fährst besonders echt gut wenn wir rechts und links. Nein. Nein! Scheiße! Wir müssen aussteigen. Sofort aussteigen. Weg da! Weg! Oh, nicht in dem Nebel drin kämpfen, Schatzi. Ich bin ja raus. Außer der, der zieht mich wieder rein hier, der Stinker. Alter, war das jetzt gemein. Taucht der einfach auf, der Blödmann. Gut, cool, dass wir durchgelüftet haben jetzt. Ja, schon. Jetzt können wir wieder einsteigen und weiter. Genau. Und mir hat es auch bloß so die Hälfte vom Leben abzogen, wo ich eh schon nicht mehr viel habe. Hm. Ach, nein, dann schaffen wir das immer noch. Ist ein bisschen Nervenkitzel, jetzt, siehst du? Ja, jetzt wird lustig. Wenn Lattis <lacht> stirbt, bin ich sauer. Und oh, Forale. auch noch. Du Blödmann, Forale. Die kommen immer dann, wenn man sie nicht brauchen kann. Keiner ja. hat dich eingeladen. Ja! <lacht> <Yeah! lacht> oh, richtig gut die Kurve kriegen ja, das war jetzt so Reaktion. Ich hoffe, es ist hier. Top. Es ist hier, gell? Sieht so aus. Schon, gell? Lungen halt. Mehr oder weniger. Wäre also, du lockst sie alle raus und draußen schießen wir dann. Jetzt wird's voll. Kommen die alle hier anklatscht oder was? Hey? Ja. Wie soll man das Aber schaffen? Aber die brennen alle schön. Hast du gut gemacht? Ja, der Kreis schon. Ist weg. Genau, ja, ist gut. Lischi. Der hält ja gar nichts aus. Jetzt rennt die dir hinterher. Der dir hinterher. Hast du den nicht abgeschossen? Doch. Noch eine Steht oder, oder einer was? Nachladen. Ach, ich ich weiß, kann nicht zeigen. mehr, ich will, ich ey. So, und Licht aus. Ey, lass mich hin. Der ist aber auch ein hier. Und zwei mal so. an dir dran hängt. Oha, also jetzt schaue ich echt nicht gut aus, gell. Ich will nachschmeißen. Äh, gehst du und mal aus dem Weg. Die andere Gruppe bist wieder da, weißt du? Ist ja schlimm. Ach, drum ging das schnell, weil wir das ich übernommen weiß. hatten. Jetzt, checkies. Das ist ein großes, schönes Haus eigentlich. Aber ich denke mal, umso mehr wir aufwerten die Kom Kommandozentrale, glaube ich, umso mehr kann man dann... Außenposten anlegen, oder? Das kann sein, ja. Das habe ich leider keine Ahnung. Ja, ich habe es auch noch nicht getestet. Aber ich vermute es. Jo. So. Zwei, Kon vier Container. Das oh. jetzt Jetzt ist hier sauber. Du hast Spaß mit den Zombies, ich höre schon. Ja, na, ich will ja, dass wir in Ruhe plündern können. Können wir doch. Hier ist chill, hat er gesagt. Hat er gesorgt. Nein. Da ist nichts. Kein Container. Ich finde den vierten Container nicht. Hier draußen ist noch einer, wo ich jetzt bin. Aha. Ja, hier ist Benzin. Schön. Benzin können wir brauchen. Schrauben. Schrauben. Cool. Ich kann endlich meine Sachen wieder reparieren. Schrauben sind immer gut. Cardio-Max-Stufe ist ja geil. Oh, der verbraucht ja kaum noch Ausdauer. Ey. Das, zweite Mal, ja, das zweite Mal Cardio auf Max, oder? Das ist echt gut. Also Mara ich finde das, das Wichtigste. Marathon, Sprinten kostet weniger Ausdauer und Ermüdung entsteht langsamer. Kraftpaket verringert die Ausdauerkosten für Nahkampfangriffe, Festhaken und Hinrichtungen. Sprungtritt freigeschaltet. Geistesgegenwart habe ich auch auf voll. Boah. Einfallsreichtum erhöht die Tragekapazität, insbesondere für Verbrauchsgegenstände und Armbrustbolzen. Wiederverwertung. Verstohlenheit, schnelleres Schleichen, leisere Interaktionen und reduzierte Sichtbarkeit für Gegner. Das brauche ich nicht. Einfallsreichtum. So, spezialisieren. Fertig. Schön. Calm down. Calm down ja was war das jetzt? Irgendjemand hat gemeckert schon wieder, oder? Nee, ich habe Pistole gezogen, zum ja. Nachladen. Nee, nee. Funkkammer. Über den Funkkammer hat was rein. habe ich jetzt nicht so mitgebracht. Achso, okay. Ah, hier ist irgendwas. Überlebender in Not. Da müssen wir hin. Okay. Uh, hast du gesehen, was da alles rumflaggt? Ja, Stinker, ne? scheiße. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Lass uns probieren. Brauchst du noch eine Heilung, irgendwas? Nee, ich hab jetzt... Ausdauer-Dingens. Boah, der ist so am Filter, hier. Wo, wo, waren die, die übernommene... Brauchst du einen Kaffee sonst? Ne, wir gehen jetzt an die Elektrizitätsstation und wechseln Charakter, komm. Ja. Wir sind jetzt vernünftig. Das wird zu spannend. Einsteigen, schnell. Bin drinne. Wunderbar. Yay! Boah, das, war das war ja richtig... Bindung. Das war eine coole Trio. Das müssen wir doch gleich jetzt feiern. Jetzt müssen wir wieder an dem scheiß vorbeigehen. Yay! Äh, oh ja, wir müssen an alles vorbei. An dem Stinker, an den zwei Herden. Ja, das hm. wird jetzt lustig. Da, da ist, der ist der Feral, genau. Warum hast, hast du den Tropfen erwischt? erwischt? Aufmahn, aufmahn, aufmahn, zombie kill, zombie kill. Yay! Yay! Und so? Oh! Dann, oh, oh Ein Chaganat! Der hat uns abgepasst, der Arsch! Hinten raus? Nein! Boah. Der Aussteigen. kommt nicht rein! Doch, der didi kommt, didi der didi. kommt! Schau! Mach ihn, fertig! Geht nicht. Doch, der fängt gleich Feuer. Das bringt das bloß nicht aus. viel bei dem. Also ich habe jetzt keine Immuni mehr, ich muss jetzt da rein. Sorry, wir wechseln jetzt. Komm rein, der kommt hier nicht rein. Der kommt hier nicht rein. Okay, bin drin. Ja, richtig raus Dreck dich ab, Mann. Gemeinschaft. Wir nehmen jetzt Liam, wir nehmen ich wieder. Oder Carlsen. Carson den Armee-Fruzzi. Ah. Ich hoffe hat der Ausrüstung alles. Bitte, wechselt deinen Charakter jetzt. Hab ich. Hör auf mit dem Bullshit. Ich wollte bloß die Zombies hier reinkommen. Ja klar. Damit ich den jetzt mit dem Zahnstocher kaputt... Geh weg da. Oh, sorry. Das war jetzt spannend. Oh. Immer noch keine Kampfwache ausgerüstet. Geh weg da, bitte hör auf zum Kämpfen. Wechsel deinen Charakter, tu mir den Fall und mach ich die Tür zu. Ich habe doch meinen Charakter gewechselt. Hast du? Ja. Ich bin aufgeregt, Entschuldigung, immer wenn ich aufgeregt bin. Das hört sich immer so grätzig an, ist aber nicht so gemeint. So, ausrüsten. So, Juggernaut. Komm her zu uns, Chaganat, komm. Komm, ich stehe hier draußen, komm doch. Ja. Ich glaube, er nimmt gerade Anlauf. Und ein Kreischer. Ja. Du Wichser. Mit einem Schuss, zwei erwischt. Komm, den schaffen wir jetzt. jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ja, der haut mich. Kommt er. Hau drauf. Arschloch. Jetzt. Jetzt. Er ist tot. <lacht> Haut der mich. Und beißt mich. Autsch. Ich muss jetzt da rein. Ich muss kurz retzen und so. Und recken und überhaupt. War das spannend? Leck Chang hat auf ihre. aufgrund ihrer niedrigen Moral einen Streit. Ey, ich habe ein Elektrizitätswerk übernommen und die blöde Kuh macht Streit. Hm, die ist so irgendwie. Ey, ich schmeiß die raus. Hat so. die schon wieder irgendeine Quest oder so? Sprich mit Connell darüber seiner Gruppe ein paar Seuchenproben zu geben. Nee. Baumeister, sprich mit Liam über die Suche nach einer neuen Basis. Das machen wir. Wir müssen heim. Jetzt reicht's. Okay. Jetzt reicht's hier. Endgültig. Komm. Komm, du Hübsche. Jetzt steigen sie ein. Nein, nein, komm, steig ein. Nein. Fahr du doch. Nein. Entschuldigung. Du fährst besser als ich. Entschuldigung, ich wollte dich nicht da irgendwie... ...dingsen... ...nötigen, hier zu fahren. Du fährst besser. Na, bestimmt nicht. Doch, Nein. definitiv. Du kannst du bist oh jetzt noch fahren. Ich habe dir die Kreuzung markiert, wo du links abbiegen musst diesmal. Hier, gell? Ja. Ach Mist. habe jetzt irgendwie Alles halt, okay. die Tür zu drücken, weil so geht's das Auto. Da ist ein Juggernaut. Ja, ähm, das aufpassen. ist mir völlig egal. Wir fahren jetzt einfach weiter. Eine neue Basis, das ist doch cool. Eigentlich ich wollte ja die Seuchenherde machen. Oh, schau mal, ein Auto steht da. <lacht> das ist lustig mit den Türen. Hm. Wir fahren nach Hause. Wir fahren nach Hause. Was ist jetzt? Links, Lech. Links. Äh, links. Und aufpassen, dass ein Charan gleich. Voll gleich ist. Der nimmt schon einen Lauf. Und hier sind Rohre, Teg. Also, ja, ist hinter uns noch. Na klar, der wird uns verfolgen bis zur Basis. mal, wenn er so weit uns mitkriegt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu weit. Aber da vorne war doch auch einer vorhin, wo wir vorbeigefahren sind. Weißt du? Ne, war jetzt keiner. Links abbiegen, genau. Super. Schön. Ohne Schild mitzunehmen. Ganz brav. Vorbildlich fahren wir heute ja, ah, liebe Bei Zuschauer, gar nicht so einfach. Bei der nächsten Markierten musst du dann rechts und da ist auch wieder ein Juggernaut. Aber der ist noch ein Stück weiter hin. Ja, das ist der, wo wir dran vorbeigefahren sind. Ich weiß jetzt schon gut, wo wir sind. Diesen Weg kenne ich jetzt langsam in- und auswendig. Okay. Bin bloß gespannt, an welche Basis sie uns jetzt dann führt. Ich hatte eine Mal an einer Brücke, die war nicht so. Ah, nein, scheiße! Jetzt fahre ich nur kurz heim. Genau mach mal, das schaffst du noch. Und dann sind wir am Filter, wenn wir